Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Tresen vom 25.03. Ähm, wir hatten uns heute als Thema ähm, den Ukraine-Konflikt rausgesucht und hatten uns dafür den ähm, Osteuropa-Experten Reinhard Lauterbach eingeladen. Genau, der wird heute... Hallo! Genau. Du kannst ja auch selber ganz kurz nochmal was über dich sagen, falls du willst, oder... Ist erstmal nicht viel zu sagen. Ich äh, bin seit achteinhalb Jahren äh, Europakorrespondent der jungen Welt. Hab früher Geschichte wichtig studiert und ähm, ja, kam zur jungen Welt kurz vor dem Euromaidan. und insofern äh, hatte ich Gelegenheit, meine Kenntnisse der Ukraine. Ich habe auch mal früher dort äh, ein Semester studiert dann irgendwie einzu, einzubringen. Den Rest sollte der Vortrag dann ergeben. Ja, sehr schön. Genau, du wirst uns ja heute äh, ein wenig was über ähm, ja, die Historie hinter diesem Konflikt, aber auch ähm, einige Aspekte ähm, der, ja, der jungen Vergangenheit ähm, wirst darüber berichten heute. Genau, dann würde ich jetzt das Wort einfach an dich übergeben und Du darfst anfangen. Okay, ja. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ähm ich denke mal, wenn wir nach einem Monat Krieg in der Ukraine eines feststellen können, dann dass, dass Russland offenkundig die integrative Kraft des ukrainischen Nationalismus erheblich, um nicht zu sagen sträflich, unterschätzt hat. Putin hatte in seiner Kriegserklärungsrede in Anführungszeichen. Sie war halt natürlich formell gesehen keine Kriegserklärung. In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar noch die Hoffnung gehegt, dass das ukrainische Militär auseinanderlaufen und die Leute in der Ukraine die Russen mit Blumen begrüßen würde. Davon ist nichts zu beobachten. Im Gegenteil. Für alle Beobachter überraschend, sowohl die westlichen als auch vor allen Dingen die in Russland, hat dieser Krieg, wie mir scheint, eine zuvor in mindestens zwei große Fraktionen gespaltene Gesellschaft in der Ukraine geeint. Die Idee, dass die Ukraine irgendwie die kleinere Schwester Russlands sei, ist, glaube ich, mit diesem Krieg äh, Historie, das äh, kein russland die Zukunft vergessen ähm, das nur als ganz kurze Einführung, bevor ich tatsächlich äh, ein bisschen was sage über die geschichte der ukraine als nation über die geschichte ihres nationalismus wie sie auch mit dem praktischen schicksal dieser bevölkerungsgruppe verknüpft ist die ukraine sind Darin nicht unähnlich die Deutschen in ihrer jeweiligen Umgebung auch eine sogenannte verspätete Nation. Das heißt, ihr Nationalismus, ihre Art politischen Erscheinung zu einem Zeitpunkt, als die Welt um sie herum bereits in andere Nationen aufgegliedert und verteilt war. Und schon deswegen stand er vor der Notwendigkeit, sich gegen Nachbarn durchzusetzen. Diese Nachbarn waren in der gegebenen Situation der Ukrainer auf der einen Seite Polen, auf der anderen Seite die Russen. Das waren die beiden Großmächte, die sich im späten 17. Jahrhundert das Gebiet der Ukraine untereinander aufgeteilt. Der Westen stand bis zu den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert äh, unter polnischer Kontrolle und äh, fügt das gut Darüber wird viel debattiert. Der französische Ministerpräsident Daniel Bouchois hat gesagt, ähm, Polen habe dort eine praktisch koloniale Herrschaft errichtet. Ähm, die Tatsache ist, dass die Ukraine für das. Alte Polnische vor dem Teil in die große Rede von agrarischen Mehrwerten, weil ähm, der Oben sehr fruchtbar war und gleichzeitig die Leute, die dort lebten, wegen ihrer orthodoxen Konfession ausgrenzbar waren durch den polnischen Katholizismus. Ähm, das heißt, um, und die katholische Kirche hat auch immer sich dagegen gewehrt, den orthodoxgläubigen Teil der polnischen Gesellschaft, dem manche Leute mit den Formen der ukrainischen Beziehungen gleichsetzen, zu irgendeiner Form von kommen oder sowas äh, zuzulassen. Diese Frühgeschichte äh, der Nationswerdung der Ukraine erklärt auch zum Teil, äh, die besondere Rolle des Antisemitismus im ukrainischen Nationalismus. Die Lips, äh, war äh, erst durch die durch äh, extreme anti während des äh, Kosakenaufstandes unter Bogdan Melinski Mitte des 17. Jahrhunderts als äh, nach Schätzten Forschung Mindestens 50.000 bis 60.000 Juden ermordet worden sind, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine lebten oder auf dem Gebiet des Aufstands fast waren. Ähm, die Juden waren dorthin gekommen auf Grundlage der Ex liberalen Judenpolitik im äh, Alten Polen, wo es tatsächlich vor Jahrhunderte keine Kurven gegeben hatte deswegen, weil die Juden dort als modernisierende Kraft willkommen waren. Von modernisierende Kraft, heißt, sie konnten zu einem Zeitpunkt dies nur treiben, dass das äh, in dem Rest der feudalen Gesellschaft kein Standard war, auch nicht dem Adel. Und das bedeutet wiederum, dass die Juden auf den Gütern des polnischen Adels in der Ukraine die Verwalter waren, die in die, die, die Tribute eingezogen haben, diejenigen, die äh, dem Bauern irgendwelche Kredite gegeben haben. Das heißt, sie waren im Grunde das Ortpersonal der feudalen Ausbeutung, wenn sie nur sehr indirekt deren Nutzen ließen, das war sowieso nicht deren Urheber. Aber dieses Ukrainischen hat man auch Bauern. Damals, gegen den man auch, städtischen zu so, Juden, hat sich sehr früh gebildet und hat sich auch bis äh, in die Zeit der Deutschen Platzung Zweiten Weltkrieg hingezogen. Entschuldigung, kann man irgendwie an den Toneinstellungen was hören? Ich höre mich ständig mit einem irgendwie hinterher, hinterher nochmal, da läuft irgendwas schief, äh, das ist nicht etwas am ähm Reden. Wir holen mal ganz kurz unseren Technikmensch. Sehr ja, gut, ich, ich mache eins, zwei Mal weiter. Ja. <lacht> hm? In die politische Auseinandersetzung der ukrainische Nationalismus im Grunde zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten, rund um ihn herum, der frische und der das schon ausgebildet war. In Russland hatte das Zarenreich die Entwicklung einer ukrainischen Schriftlichkeit, sogar den Druck von Literatur jeglicher Art auf ukrainischer Sprache, Mitte des Deutschen ist verboten. In Polen <lacht> war das etwas anders, weil die Westen-Ukraine in Polen sagen trotzdem ein bisschen dazu. <lacht> du das Weiche-Ukraine ist ein bisschen einer besonderen Verfassung angehört, nämlich dem sogenannten griechisch-katholischen Ritus. Was war das? Das waren Leute, war eigentlich nicht nach dem Glauben von Fox, aber mit dem Unentschieden schon wie Papst in Rom als überhaupt anerkannten und mit den Patrioten in Moskau. Ähm. Und zu der Parfektion, die Funktion, dass bis heute die griechisch katholischen Priester, die einzigen Priester der katholischen Kirche sind, die Familie haben, ja. äh, dürfen. Das Es führt aber auch dazu, dass die Körper da nicht weil jetzt ist es die, dieses Feedback, diese Rückkopplung die, ist weg. Ist das, ähm, ja, ja, Hört noch nicht was? Ja, klar. Hallo? Ja, man hört dich noch. Okay. Also, Und diese griechisch katholischen Pfarrhäuser, das waren soziokulturelle die soziokulturellen Pflanzstätten des ukrainischen Nationalismus. Stefan Bandera zum Beispiel äh, war Sohn eines griechisch-katholischen Pfarrers und sehr viele aus der ersten Generation der militanten ukrainischen Nationalisten waren es auch. Äh, das ist an sich nichts weiter Besonderes, denn in Deutschland äh, ist ja die Schriftsprache auch von dem geistlichen Martin Luther entwickelt worden und wir hatten hinterher im 18. Jahrhundert ganze Milliarden von evangelischen Geistlichen. Die sich in irgendeiner Weise um die Entwicklung der deutschen Nationalkultur verdient gemacht haben, wenn man denn Verdienst sehen will. In der Ukraine, wie gesagt, kam dieser Nationalismus aber auf ein bereits von anderen bestelltes Feld. Insbesondere trat er in Konkurrenz äh, zum polnischen Nationalismus und wurde in dieser Konkurrenzsituation von Österreichischen Kaisertum, das die Westukraine seit der polnischen Teilung kontrollierte und seinem Reich zugeschlagen hatte, äh, auch gefördert als Konkurrenz zu den Polen. Als aber Ende des Ersten Weltkrieges das Österreich-Unterreste österreich -Reich zusammenbrach und auseinanderfiel in seine einzelnen nationalen Bestandteile, da kam, ja, da fanden die Ukrainer, wie gesagt, das Land, in dem sie das flache Land nicht aber die Städte bereits von den Polen kontrolliert. Deswegen begann eigentlich die moderne Geschichte des ukrainischen Nationalismus mit einem Krieg gegen Polen, was 1819 in die Stadt Lemberg, Ruf auf Russisch und Ruf auf Polnisch, ähm, und sie äh, begann mit der Proklamation einer ukrainischen Volksrepublik durch ein paar ukrainische Intellektuelle in Kiew Ende 1917. Parallel zur und als Alternative zur bolschewistischen Oktoberrevolution in Russland. Unser Luxemburg hat seinerzeit noch in ihrer Studie über die russische Revolution, die in der Parflete über die russische Revolution geschrieben, der ukrainische Nationalismus sei eine Fantasterei von ein paar kleinbürgerlichen Intellektuellen, von der sich das russische Proletariat nicht abdenken lassen solle. Das war auch damals schon wahrscheinlich ein Stück Wunschdenken. Und Lenin, der die Verhältnisse aus der Nähe etwas besser sah, als Rosa Luxemburg sie aus dem Gefängnis sehen konnte, zumal natürlich auch weil auf Grundlage ihrer Sozialisation durch die polnische Kultur ähm, mit, durchaus mit einem gewissen traditionell polnischen Überlegenheitsgefühl gegenüber der ukrainischen Literatur hat sich da, muss man sagen, Historisch gesehen, sie hat, das, sie hat dieses Phänomen unterschätzt und hat daher natürlich auch keine Gelegenheit mehr, ihre Einschätzung zu korrigieren. Lenin hat dagegen äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, der sowjetische Bürgerkrieg in der Ukraine mit am längsten dauerte, das ist also auch andersrum gesagt, auch mit am längsten dauerte, dass sie die Sowjetmacht in der Ukraine durchgesetzt hatte, gegen ihre diversen bürgerlichen Gegner, äh, die Auffassung vertreten, dass man den ukrainischen Nationalismus ein paar Konzessionen machen müsste. Deswegen hat er 1922, als die Sowjetunion dekonstituierte, eine ukrainische Sowjetrepublik ausgerufen. Und ähm, dieser Sowjetrepublik nicht nur das von den bürgerlichen Nationalisten der europäischen Gebiet und Kiew zugeschlagen, sondern um äh, ein Abdriften äh, dieser Region aus dem russischen staatlichen Zusammenhang zu verhindern, auch dieser Republik <lacht> Gebietsteile zugeschlagen, die ursprünglich äh, zu Russland gehört hatten und, und die durch Migrationsprozesse während des 19. Jahrhunderts, während der Industrialisierung auch, auch stark von Russen besiedelt waren. Gemeint ist, äh, der ganze Osten, also von Kharkov im Norden über das Donbass, das Kohlegebiet bis zur Schwarzmeerküste, die im 18. Jahrhundert von russischen Siedlern äh, erobert worden war, vom türkischen, vom Osmanischen Reich. Also genau der ganze Streifen im Osten und Süden der Ukraine, der bis heute russischsprachig ist, ist erst damals äh, der ukrainischen Republik zugeschlagen worden. Und Wladimir äh, Putin, beklagt dies ja immer wieder auf beräteste Art und Weise, dass eben ihrejenigen in seiner Nationalität und Politik des Reich bestimmte Güte beraubt habe, in denen jetzt die Russen unterdrückt werden. Ich will über diese Behauptung mich an dieser Stelle gar nicht weiter inhaltlich äußern, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Tatsachen ist jedenfalls, dass diese so, dass die spezifische Mischung zwischen einer ukrainischsprachigen Westukraine, einer sprachlich und kulturell gemischten Zentralukraine und einer russischsprachigen Ostukraine tatsächlich ähm, das Ergebnis der sowjetischen Nationalitätspolitik Anfang der 20er Jahre ist und dass die relative Stärkung des ukrainischen Elements in dieser Sowjetrepublik ebenfalls eine indirekte Folge der Politik der Sowjetunion ist, nämlich der Annexion des früheren Ostpolens durch die Sowjetunion im äh, September 1939 äh, in Folge des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes, der ja Polen äh, zum vierten Mal geteilt hatte. Dadurch waren einige Millionen Ukrainer, die nie mit Russland zu tun gehabt hatten, äh, plötzlich dieser Sowjetrepublik einverleiht worden. Und das passte ihnen überhaupt nicht. Und ähm, ihr Nationalismus, der sich zuvor in den Zwischenkriegsjahren wesentlich gegen Polen gerichtet hatte, richtete sich jetzt auch gegen äh, Sowjetrussland. Insbesondere befeuert auch durch den Umstand, dass äh, unter den Parteifunktionären der KPDSU ein überdurchschnittlicher Bestandteil einer Menschen mit jüdischen Ursprung war. Das heißt, der Volksantisemitismus in der Ukraine fand in den Verhältnissen nach 1939 auch angebliches Illustrationsmaterial. Wie kam es zu dem Bündnis zwischen der Ukraine und dem faschistischen Deutschland, dass wir in den Kriegsjahren äh, beobachten können. Es war zunächst einmal äh, ein Bündnis, ein situatives Bündnis, aus der Situation heraus, dass der Feind meines Feindes ein Freund ist. Der Feind meines Feindes bedeutet, die Weimarer Republik hat ja Polen als Staat immer nur gegen große Widerstände anerkannt, sie hat immer Revisionsforderungen gegen Polen erhoben. Und ähm, war immer bestrebt, das Land Geheimdienst nicht zu unterwandern und zu zersetzen. Und da waren militante ukrainische Nationalisten den deutschen Militärgeheimdienst der Abwehr als Bündnispartner oder als instrumentalisierbare Truppe äh, gern willkommen. Bis dahin, dass 1939, als ähm, die Wehrmacht Polen Angriff von Herr die ukrainischstämmigen polnischen Dienstgefangenen sehr schnell freigelassen und nach Hause entlassen worden waren, während der Rest praktisch sofort zur Zwangsarbeit nach Deutschland versteckt wurde. Und äh, die Führer des ukrainischen Nationalismus, der Organisation ukrainischer Nationalisten, die Stefan Bandera 1929 in Wien gegründet hatte, ähm, bot sich den Deutschen für die Situation, eines Angriffs auf die Sowjetunion des Bündnispartners, also auch das gründiger Bündnispartner an. Dieses Angebot wurde auch akzeptiert. Ähm, die Folge war, dass in ähm, den ersten Tagen des lokalischen Überfalls die OUN ähm, eigenständig pogromen ähm, in der Westukraine organisiert haben, die ähm, sehr schrecklich extrem gewalttätig verliefen, so dass sogar angereiste Nazi-Offiziere sagten, dass das sein etwas jenseits dessen, wie man sich die vernichtung dort vorstellte. Der Versuch der Banderas in der Westukraine, in der von der Wehrmacht eroberten Westukraine, eine unabhängige ukrainische Republik auszurufen, wurde von den Deutschen allerdings nicht geduldet. Bandera wurde Inhaftiert im KZ Sachsenhausen in einer Kombinantenbaracke, wo die Deutschen auch andere eventuell kollaborationsbereite Politiker interniert hatten. Er hat dort nicht weiter gelitten, er bekam von seiner Frau, hat eines seiner Kinder dort gezeugt. Also im Vergleich zu dem, was viele ukrainische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in dieser Zeit erleben mussten, ging es ihm da nicht schlecht. Bandera wurde dann Ende 1944, als die Westukraine bereits wieder von der Sowjetarmee befreit war, von den Deutschen auch freigelassen und bekam die Aufgabe, einen Partisanenkampf im Winterland der Roten Armee zu organisieren, was er auch getan hat. Diese Partisanenbewegung kämpfte mit abnehmendem Erfolg doch bis in die Mitte der 50er Jahre in der Westukraine. Die Sowjetunion hatte ernsthafte Probleme. Sich durchzusetzen. In der Zwischenzeit in der Kriegszeit haben sehr viele Ukrainer aus den nationalistischen Formationen sich als Hilfspolizisten bei den Deutschen verdient, sowohl in der besetzten Ukraine selbst, also zum Beispiel beim Massaker von Babiyar, September 1941 in Kiew haben die ukrainische Hilfspolizisten den Großteil der Absperrungen und Kontrolle der jüdischen Bevölkerung übernommen. Die Deutschen, also die Kräfte der Einsatzgruppe C, die dort tatsächlich geschossen haben an den Maschinengewehren, das haben relativ wenige Leute, nicht mehr als, als 100. Ähm, die hätten natürlich alleine niemals eine Bevölkerung von 33.000 ähm, hier bei Juden dorthin bringen können. Die brauchten auch diese, diese Hilfspolizisten. Ähm, der Grund, warum die Leute sich ähm, da verdient haben, war natürlich äh, in erster Linie äh, die Möglichkeit, äh, sich zu bereichern in einer Situation, in der es äh, äh, an sich äh, das Ganze Land ausgepürt wurde von den Deutschen. Zwar ist es natürlich irgendwie befeuert durch den Volksantisemitismus, über den ich schon mehrfach gesprochen habe. Und äh, ukrainische Hilfsmannschaften haben den Nazis auch zur Seite gestanden, zum Beispiel in verschiedenen Vernichtungslagern, in Belzec, in Bajanek zum Beispiel, und auch bei der Bekämpfung des Warschauer Aufstandes aus der Das heißt, diese ukrainischen Nationalisten haben tatsächlich die, die Hände bis zum Ellbogen ebenfalls im Blut und ähm, Etliche von ihnen haben es dann eben auch vorgezogen, sich mit der Wehrmacht zusammen zurückzuziehen und fanden sich dann nach Kriegsende in den deutschen Westzonen wieder, insbesondere in Bayern, in der amerikanischen Zone. Und dort haben sie sich haben sie ihre Führer schnell amerikanischen Geheimdiensten angedient, eben mit dem Angebot, eine Bekämpfung der Sowjetmacht in ihrem alten Hinterland zu organisieren. Die us dienste sind dann auch ein paar Jahre lang darauf eingegangen, trotz Warnungen der damals noch da vorhandenen antifaschistischen Spezialisten, die immer gesagt haben, Vorsicht, diese Leute sind wirklich Nazis und mit denen sollten wir uns nicht die die politische von oben war eine andere. Und so ist es gekommen, dass dann eben auch, ähm, auch als äh, die ukrainische nationalistische Partisanenbewegung in der Sowjetunion <lacht> in den 50er Jahren vom von KGB zerschlagen wurde, äh, eben ein Großteil dieser ukrainischen nationalistischen Diaspora die Gelegenheit bekamen, in den USA oder Kanada zu emigrieren. Dort haben sie sich dann etabliert, äh, haben auch ihre Bildungsstätten, sogenannte Universitäten und so weiter, aufgebaut. Und aus diesen Kreisen kam der Großteil der Leute, die dann im Moment, wo die Sowjetmacht in der Ukraine zusammen war, 1991, ähm, dann sofort äh, gekommen sind und versucht haben, das Bildungswesen dort nationalistisch umzudrehen. Das war eine sehr strategische Operation und mh, <lacht> sie <lacht> haben es eben geschafft, das Bildungswesen und das, und das Kulturwesen der Ukraine weitestgehend mit ihren Ideologien äh, zu durchsetzen. Da sind also die alten Vorstellungen von einem Tolerant zusammenleben, dass in der mittleren Sowjetunion, die ich dann eben auch während meiner Studios erleben konnte, denke ich, war, die ist heute in der Ukraine völlig tot, diese Vorstellung. Äh, in Ukraine 91 100, die ich wurde, war das zunächst einmal für alle eine Überraschung. Man rechnen können, dass die regionale Parteiführung, um ihre Gründe zu retten, dem, äh, das Verbot der unionsweiten KPDSU durch Boris nach dem August 1991, dass diese regionale Parteiführung sich mit den Nationalisten, die bereits im Republiksparlament saßen, zusammentun würde, um eben diese unabhängige Ukraine zu proklamieren. Die Nationalisten die überhaupt nicht so schätzen, damit, damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, als sie im Dezember 1991 ein Referendum veranstalteten, erreichten sie tatsächlich landesweit die Mehrheit für diese Unabhängigkeit, wobei man zwei Dinge dabei bedenken muss. Erstens, die Sowjetunion, auf die man sich etwa alternativ noch hätte orientieren können, Bestand im Dezember 91 schon praktisch nicht mehr. Und zweitens, die Erfahrungen, die Leute in den Jahren der Perestroika mit der Sowjetunion und ihrer zusammenbrechenden Volkswirtschaft gemacht hatten, waren auch nicht unbedingt so geartet, dass man, dass dieses Land jetzt also viel Perspektiven zu bieten schien für die politische Zukunft. Und nicht also sogar die. Bergleute des Donbass haben im Dezember 1991 mehrheitlich für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt. Allerdings nicht aus dem Grunde, dass sie besonders begeisterte Ukrainer gewesen wären, sondern deswegen, weil sie hofften, dass, sie, dass ihre Region in einer unabhängigen Ukraine, wo sie das einzige relevante olaf sein würde, mehr staatliche Förderung bekommen würde als in der Sowjetunion. Wo das Donbass äh, ab den 70er Jahren äh, vernachlässigt worden war, weil zu diesem Zeitpunkt in Sibirien andere Kohlefelder -Kohle entdeckt worden waren, das Kuspas, wo Tagebau möglich war, und ich war natürlich dadurch die Bestehungskosten für die Kohle viel günstiger waren. Äh, von da an wurde also das Donbass auch gefahren, bis dahin, dass es äh, bis 1990 ein Streik der Werkleute gab. Weil sie nicht mal mehr ihr tägliches Stück Seife bekamen, um sich nach der Schicht zu waschen. Äh, das heißt, die Sowjetunion war eben auch tatsächlich als Alternative zu diesem Zeitpunkt diskreditiert. Und gleichzeitig mussten aber alle <lacht> in Kiew Regierenden damit rechnen, dass eben der Ostteil des Landes <lacht> weiterhin russischsprachig war, im Zweifelsfall noch an den sowjetischen Traditionen festhielt und die ersten 10, 15 Jahre gingen sie vorsichtig vor. Es änderte sich Anfang der Nullerjahre, da gab es äh, nach einer umstrittenen Wahl, wo der Präsident Rehmer den nicht beantreten konnte, seinen Vize, äh, Viktor Janukovic aufstellte, dieser gewählt wurde, unter ähm, Bedingungen der administrativen Beeinflussung von Wahlen, äh, also dass eben äh, zum Beispiel Soldaten, Studenten oder sowas einfach von ihren Professoren oder ihren Offizieren in die Wahllokale geschickt wurden mit der Aufgabe, die stimmt bitte so ab. Also diese, so, und äh, äh, dagegen entweder dazu äh, die Nationalisten Proteste. Das war die sogenannte orange Revolution im Winter 3-4. Äh, die erreichte zunächst einmal, dass ein äh, in der Verfassung nicht vorgesehener dritter Wahlgang äh, vorgenommen wurde. Und in diesem Wahlgang siegte dann der Kandidat des prowestlichen Lagers Viktor Juschenko, der vorherige Nationalratpräsident. Dieser Juschenko ähm, war ursprünglich ein Ökonom, ursprünglich eher unpolitisch, ähm, der aber auf irgendeiner Dienstreise in die USA neben einer Beamtin des Safety Partners mit ukrainischen Wurzeln gesetzt worden war und äh, daraus entwickelte sich also eine Beziehung zwischen den beiden und ähm, ob die Frau also als äh, Ob agentin oder Studia-Agentin auf ihn angesetzt worden war, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall wurde Yuschenko von da also zum Nationalisten, und ähm, versuchte, die Ukraine auf NATO und zu bringen. Es scheiterte im ersten Anlauf aus mehreren Gründen. <lacht> Erstens, weil die ähm, uranischen politischen Kräfte untereinander zerstritten waren, also es entwickelte sich eine Konkurrenz zwischen Luschenko und Julia Tymoschenko, an die vielleicht der eine andere oder andere noch erinnerte. Es erinnert, dass es diese Frau, die nachher mit diesen, mit diesen blonden Söpfen aufgetreten ist, obwohl das alles sein war, die Frau ist eigentlich schwarzhaarig. Ähm, die konnten sich, sich über die Postenverteilung nicht einigen, kippten ähm, auch die Wirtschaft nicht ins Laufen und deswegen wurde dann äh, Viktor Janukovic, der in, äh, in Donbass weiterhin eine einflussreiche Figur war, zum Präsidenten gewählt, so quasi zehn. In einer Wahl die auch von niemandem angezweifelt worden. Und das war der zweite Grund, warum dieser erste Versuch des Westens die Ukraine auf seine Seite zu bringen. Äh, gescheitert ist. Die Orangenrevolution war in ihrem Vorgehen zu vorsichtig, zu zivil, sie nahm zu viel Rücksicht. Äh, Sie hat es versäumt, die pro-russischen Eliten der Ostukraine ganz praktisch zu entmachten. All diese Punkte sind dann beim Euromaidan 13, anders gemacht worden. Der Euromaidan äh, war von Anfang an wesentlich militanter, wesentlich nationalistischer und auch wesentlich intoleranter gegenüber den Menschen in der Ostukraine. Äh... Er begann ja bekanntlich äh, angeblich spontan, November 2013, was aber nicht stimmt. Äh, die Kader dafür waren längst vorher da. Eine Woche nach dem Beginn der EU-idealistischen Demonstrationen auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz waren mit amerikanischen Geld finanziert. Äh, nationalistische Ruderschaften aus der Westukraine nach Kiew gereist und übernahmen die Kontrolle über diese, diese Dauerkundgebungen, ähm, begannen auf dem Platz unter den Augen der Janukowitsch-Polizei paramilitärische Trainings für die Demonstrierenden zu organisieren und äh, entwickelten ähm, ja. Protestformen wie dieses im ähm, Frost mit der Parole, wenn ich springt, ist ein Moscovit. Das bedeutet, die Ausgrenzung der russischsprachigen Bevölkerung war auf dem Euromaidan von Anfang an äh, Teil des Spiels. Oder die Ausgrenzung derjenigen, desjenigen Teils der Bevölkerung, der auf äh, gut nachbarliche oder freundschaftliche Beziehungen mit Russland orientiert war. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn es ist Seit 2014 und bis heute nicht so, dass ähm, der ukrainische Faschismus sich nur aus den ukrainischsprachigen Westukrainern rekrutiert. Im Gegenteil, das notorische äh, Bataillon Azov ist in Tarkov gegründet worden von einem Mann namens Andrei Vilecki, der einige Jahre daran verwandt hat, die deutsche fußball Fußballuni zu vom russischen Nationalismus aus den ukrainischen Ruhms Polen. Das ist ihm gelungen. Und als im Mai 2014 äh, die Kerngruppe des wenig später gegründeten asov bataillons im Gestalt dieser äh, kharkov fußball in Odessa einfiel unter dem Vorband, Vorband eines fußball -Liga -Spiels. Und dort also ähm, dann das Massaker, das Publum vom 2. Mai 2014 anrichtete, da war das eine Auseinandersetzung unter russischsprachigen Ukrainern. Äh, Ukrainischsprachige Ukrainer waren da nicht, nicht sehr vorhanden an, an diesem Moment. Was nicht bedeutet, dass die nicht auch an anderer Stelle dann, äh, diese äh, antirussische Reaktion vorangetrieben hätten. In der Zwischenzeit war eben dann im Februar 2014 ähm, der in einen praktischen Aufstand übergegangen, provoziert durch Schüsse auf die Demonstranten, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem alten Reihen gefeuert wurden, um einfach Opfer zu produzieren und Wut zu erzeugen. Das führte zur Flucht der Europäische aus dem Lande. Und dazu, dass eine in der Verfassung so nicht vorgesehene Übergangsregierung aus Maidan funktioniert. sich in Kiew konstituierte, unterstützt von Umfallern aus der ehemaligen Partei von Präsident Janukowitsch, denen es einfach nur um ihre Karrieren ging und die deswegen alles abliefen. Und äh, zwei der ersten Dekrete dieser neuen Übergangsregierung Machten im Grunde klar, wohin die Auseinandersetzung gehen würde. Das erste Dekret ähm, bestand darin, ein Sprachgesetz von 2010 zurückzunehmen, das die russische Sprache im öffentlichen Leben praktisch mit dem ukrainischen gleichgestellt hätte. Hatte. Äh, und das zweite Gesetzesvorhaben bestand darin, dass beschlossen wurde, das Stationierungsabkommen für die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim aufzukündigen. Auch ohne jede Rechtsgrundlage. Der Rechtslachtungsübungsvertrag hatte überhaupt keine Übungsklausel. Das Letztere war mutmaßlich der Grund, warum Russland damals gesagt hat, Schluss auf diese Stützpunkte verzichten wir nicht und dann in die Idee geleitet hat, dass die beiden Referenten auf der stattgefunden haben, die zum Schluss den Beitritt der Krim zur Russischen Föderation geendet haben. Das emotionale Feuer für diese Bewegung war das Gesetz zur Zurückdrängung der russischen Sprache im Alltag im gesellschaftlichen Leben. Das heißt, der Maidan hat sich äh, diese Entwicklungen historisch gesehen selbst zuzuschreiben. Ähm, dadurch, dass er im Glauben an seinen Sieg in Kiew gemeint hat, er könne, das ganze Land jetzt nach seinem Umbau. Das hat, wir wissen, nicht wirklich geklappt. Ähm, 2014 ging nicht nur die Krim, der Ukraine von der Fahne, die erst 1954 von Dieter Khrushchev an die ukrainische Republik übertragen worden war. Wie ich vermute, aus strukturpolitischen Überlegungen heraus, die Krim ist abhängig vom Wasser aus dem Mikro, aus dem Niator. Sonst ist da keine Landwirtschaft möglich. Und ähm, wenn diese Wasserversorgung im Rahmen des Haushalts der ukrainischen Verwaltungsrepublik ähm, geregelt werden konnte, auch die dafür in erforderlichen Milliardeninvestitionen, um den Kanal zu bauen, dann war das eine Sache, die auch nur so die ukrainische Republik anging wohingegen, wenn äh, die Sowjetunion das auf der Grundlage des gesamtsowjetischen Finanzausgleichs gemacht hätte, dann wäre sie so mit Sicherheit bei jeder Milliarde, die man auf die Krim gesetzt hätte, ge gelenkt hätte an Investitionen, sofort irgendein Usbeke aufgestanden und hätte gesagt, ich will aber da auch. Das heißt, im Interesse der zügigen Durchsetzung dieses Infrastrukturprogramms auf der Krim, hat Khrushchev gedacht, na gut, dann übertrage ich halt die Krim an die Ukraine. Von dem sie sowieso infrastrukturell auf viel, mit auf vielen Weisen abhängig ist. Das offizielle Argument war ein anderes, ich sollte es bleiben, dass die Jubiläum der Unterstellung der ukrainischen Kosaken unter die Moskauer Oberhoheit äh, gewürdigt werden, aber es ist alles äh, dummes Zeug, es war mit Sicherheit nicht der wirkliche Bewegung. Äh, <lacht> Nun war das also 2014 alles rückhängig gemacht. Äh, und in Donbass begannen die Leute zunächst einmal nur Autonomie zu fordern. Eine föderalisierte Ukraine, in der sie eben kulturelle Eigenständigkeit und Behalten können. Dazu war auch Kiew nicht bereit und hat das Militär ins Donbass geschickt. Die Folge ist der acht Jahre andauernde Bürgerkrieg, der jetzt äh, in einen heißen Krieg äh, umgeschlagen ist. Hm. Wenn, wir uns, wenn wir uns die heutige Ukraine anschauen, dann denke ich, muss man sich das Land nicht so vorstellen, dass da lauter Faschisten und Pandemianhänger äh, herumlaufen, die mit dem Messer zwischen den Zähnen herumlaufen, äh, die alljährlichen Bedenkungsübersuch was Geburtstag haben, überschaubare Teilnehmerzahlen. Die gehen normalerweise über vierstellige Zahlen nicht hinaus. Aber was wichtig ist, die Nationalisten haben ihre Ideologie in den Mainstream eingespeist. Das läuft teilweise über das Schulwesen, teilweise über eine hochkulturelle Erscheinung, um das einfach schick ist, Patriot zu sein. Ähm, vor ein paar Wochen hat ähm, in der polnischen Gazette Wodonscha eine Reportage, aus Kiew gestanden, wo es darum ging, wie die Leute sich auf einen möglichen russischen Sturm der Stadt vorbereiten, unter anderem Molotov-Cocktails, Basteln, und da wurden also alle möglichen Leute einen Hipster äh, zitiert, ja. eine Galeriebesitzerin, Programmierer, so ein ganz Werkbewegung, wenn man sich welchen wäre. Und ähm, die sagten, sie würden diese Molotov-Cocktails Jetzt umkaufen in bandeiras Das zeigt also, wie, das zeigt meiner Ansicht nach, wie eben der ukrainische Nationalismus inzwischen in der Ukraine ist, auch ohne dass die Leute jetzt im zu Sinne Faschisten, Faschisten sein müssen. Und das ist genau der Punkt, den die Russen in ihrer Aufklärung überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Dass eben einfach sich nach 30 Jahren ukrainischer Eigenständigkeit ein ukrainischer ja, Staatsbürgernationalismus entwickelt hat, genauso wie der deutsche Staatsbürgernationalismus sich eben auf Deutschland bezieht, der dänische auf Dänemark und der holländische auf Holland. Äh und äh, genauso wie das deutsche Staatsbürgerbewusstsein nicht zwangsläufig faschistisch ist. Es ist genauso, dass es das ukrainische aufhebt. Die Leute haben einfach sich daran gewöhnt, sie sind 30 Jahre lang in einer unabhängigen Ukraine großgeworden, beziehen sich halt auch auf die und für sie ist Russland nicht mehr das, <lacht> das große Vorbild. Dies verkannt zu haben, ist der entscheidende politische Fehler, den Putin gemacht hat, als er sich in diesen Krieg eingestürzt hat. Äh, unabhängig von den strategischen Erwägungen, die er dafür auch noch gemacht hat. Und ähm, dieser ukrainische Staatsbürgernationalismus ist meiner Ansicht nach auch dasjenige, was alle Vorstellungen von einer ukrainisch-russischen Bruderschaft oder sowas, äh, zumal nach allem, was jetzt passiert ist in diesem Krieg, und nachdem sich äh, die, die in erster Linie auch in den russischsprachigen Gebieten des Ostens und Südens abspielt, folglich auch russischsprachige Menschen zu Leid tragen in der Europa werden, ähm, ist also diese Vorstellung meiner Ansicht nach schlicht und einfach die Grundlage zu. So, ähm, da hat sich tatsächlich etwas qualitativ Neues entwickelt äh, und es wird jetzt sehr spannend sein zu beobachten, ob Volodymyr Zelensky zu einem politischen Kompromiss mit Russland bereit ist, ob auch Putin zu einem Kompromiss bereit ist. Um diesen unsägigen Krieg wirklich äh, schnell zu beenden. Ein Krieg, der wirklich äh, von keiner der beiden Seiten gewonnen werden kann, militärisch, und der nur äh, zu unendlichem Leid führt und auch zu einer weiteren Verhärtung und zur Verstärkung des Hasses zwischen Ukrainern und Russen. Das heißt, äh, auch wenn man vielleicht äh, als Linker nicht unbedingt Pazifist sein muss, ich glaube ich, ist auch die Forderung, einem sofortigen Waffenstillstand, äh, nur mit diejenigen, die auf der Tagesordnung steht, und die wir vertreten sollen. So viel erstmal von meiner Seite. Ich habe jetzt eine so Dreiviertelstunde geredet. vielleicht sollten wir vielleicht noch in der Sitzung einige Dinge äh, auf eure Nachfragen behandeln. Äh, ja, danke. Ja, vielen lieben Dank für diesen historischen Ablauf, den du jetzt für uns extra vorgetragen hast. Genau. Ähm, ich würde nur noch mal ganz kurz einbringen, bevor uns nämlich ähm, die Internet-Community ähm, lynchen möchte oder irgendwas anderes vorhat. Ähm, es gibt tatsächlich, du hast es ja gerade eben angesprochen, ähm, dass höchstwahrscheinlich ähm, die Schüsse auf die Protestierenden des Maidans, aber auch auf die Polizisten dort aus dem eigenen Lager kamen. Ähm, es gibt tatsächlich Berichte von ähm, Ärztinnen, die bestätigt haben und auch gezeigt haben, der Polizist wie auch der Demonstrant haben jeweils die gleichen Kugeln im Körper und auch die gleichen Schussverletzungen. Genau, und zum Beispiel das Hotel, wo diese Schüsse wahrscheinlich von abgegeben wurden, ähm, war auch tatsächlich von Tag 1 ähm, von den Demonstranten äh, der, äh, der Maidan-Proteste auch besetzt. Also das sind nochmal mal ganz kurz zur Klärung hier mit eingebracht. Also es gibt vielleicht, vielleicht, wenn jemand da genauer reingehen will, es gibt einen Forscher, einen ukrainischen, der der Kanada, der war Kaschanowski. k a t c h a n o v s k i der hat sehr viel dazu publiziert, kann man im Internet ohne große Schwierigkeiten finden, wenn man da in die Einzelheiten reingehen will. Aber im Prinzip ist es auch durch einen durch Recherchen der BBC und vom Monitor bestätigt worden. Also das ist kein großes Geheimnis mehr, dass das eben friendly fire war. Ne? Genau, nur noch mal das dazu. Ähm, genau, du hattest äh, vorhin schon mal kurz das, ähm, die Taten von dem Asov bataillon ähm, oder die Situation, wenn du das als 2014 im Mai angesprochen. Ähm, da gab es ja aber noch eine zweite Sache, die Attacke auf ein Gewerkschaftshaus. Möchtest du da vielleicht nochmal auf die Hintergründe eingehen oder was da genau passiert ist? Ja, das, das ist genau dasselbe gewesen. Das ist das Programm vom 2. Mai. Damals gab es in Odessa maidan demonstrationen von den tragen von Linken. Die haben sich mit diesen die durch die Stadt zogen und äh, die ukrainische Fahnen schwenken, statt in der Stadt abgefangen zu prügeln. Äh, ja, sie haben dann einige taktische Fehler gemacht, sie haben ihre Kräfte verzettelt. Jedenfalls haben äh, die Rechten äh, militärisch oder in der Straßenauseinander zur also Politik davor getragen und haben die Antifaschisten äh, vor das Gewerkschaftshaus zurückgetrieben, wo sie ein Zeltlager hatten. Und äh, die Antifaschisten sind dann vor den bügelnden Nazis äh, in das Gewerkschaftshaus hineingegangen und sind, haben sich zurückgezogen. Und dieses Gewerkschaftshaus haben die Azov-Leute dann äh, in Brand gesteckt. Äh, und äh, diejenigen Antifaschisten, die bis zunächst in höhere Stockwerke geflüchtet hatten, und dann aus dem Fenster gesprungen sind, um die vor dem Feuer zu retten, oftmals, wenn sie da verletzt am Boden lagen, noch Tode zu prügeln mit ihren Eisen, Eisenstangen. Also das war eine sehr brutale Auseinandersetzung. Aber das war dieselbe selbe Sache, also das wurde am 2. Mai. Das Portaillon Azov existierte damals in dieser Form noch nicht. Es wurde erst eine Woche später in Mariupol ähm, gegründet. Ähm, ist Trat sozusagen die Geschichte an als eine äh, Truppe, die in der Stadt Mariupol äh, Menschen, die den sowjetischen Siegestag feierten am 9. Mai, zusammenschoss ohne Vorwarnung. Insofern hat das Nasov-Bataillon zu Mariupol eine besondere Beziehung. Es ist kein Zufall, dass es äh, jetzt in Mariupol sozusagen, sozusagen sein eigenes Stalingrad organisiert, aus dem womöglich. Nur wenige von diesen Leuten lebend herauskommen werden. Das ist eine Auseinandersetzung, die vermutlich von beiden Seiten mit großer Grausamkeit und großer Gewaltbereitschaft geführt wird. Weil natürlich auch die Assoft-Leute ausrechnen können, dass wenn sie sich also den Leuten von der Volkshochgüter jetzt ergeben, dass die auch mit dem kurzen Prozess machen werden. Und das ist eine Auseinandersetzung, die auch, glaube ich, nicht unbedingt nach den Regeln des Wörterrechts und des Kriegsrechts verläuft. Vielen lieben Dank, auch nochmal für diese kurze Einschätzung. Ähm, genau, ich würde ganz kurz ähm, an die Leute, die beim Livestream dabei sind. Ähm, es gibt einen Link beim Livestream, wo ihr Fragen an uns stellen könnt. Genau, ähm, ja, also weil bisher wurden noch keine Fragen gestellt, also stellt bitte eure Fragen, die werden dann auch direkt an mich weitergeleitet. Genau, ansonsten hätten... Hätte ich auch noch mal eine Frage zu dem sogenannten Rolodomer und was der denn eigentlich mittlerweile oder heutzutage eigentlich noch für eine Rolle in der Ukraine spielt? Ja, okay. Das hatte ich in dem historischen Überblick ausgelassen. Es gab ja, also in den 20er Jahren, war die sowjetische Politik gegenüber den Bauern in Zeit Phasen zu unterscheiden. Die erste war die im Zuge der sogenannten neuen ökonomischen Politik, da wurden die Privatbauern eigentlich in Ruhe gelassen, um einfach die Produktion wieder anzukurbeln. Die ukrainische Bevölkerung bestand zu diesem Zeitpunkt zu mindestens 80% Prozent aus Bauern und es waren überwiegend Bauern, die wegen der fruchtbaren Böden in der Ukraine etwas zu, etwas zu verlieren hatten und die diese Leute wurden dann Ende der 20er Jahre, als die sowjetische Führung erkannte, dass ähm, die kapitalistische Entwicklung, die mit der neuen ökonomischen Politik eingeleitet worden war, ähm, die politische Steuerbarkeit des Landes im Sinne der Bolschewiki untergraben wurde, haben sie dem, das Ruder zurückgerissen oder umgerissen in die andere Richtung und dann kam die sogenannte Entkulatisierung und Zwangskollektivierung. Das war eine Politik, in der tatsächlich die ökonomische Substanz aus, der, aus dem russischen Dorf, aus dem sowjetischen Dorf, herausgezogen wurde. Es war äh, praktisch ein koloniales Verhältnis im Inneren des eigenen Landes, gegründet mit der Notwendigkeit Mittel erstens für die eigene Industrialisierung und zweitens für den, für den Export zu beschaffen, um eben benötigte äh, Maschinen für die Industrialisierung zu kaufen. Es war ein brutaler Gewaltakt gegenüber der Landbevölkerung, da nichts zu beschönigen. Und äh, es sind auch eben trotz schlechter natürlicher und praktisch ganze Ernten beschlagnahmt worden, sodass also das, Land, das flache Land dem Hunger ausgesetzt wurde. Das ist alles äh, gut dokumentiert, gibt es nichts zu beschönigen dran. Und die Ukraine hat jetzt aus dem Umstand, dass ein Großteil dieser Zwangskollektivierung Höfe in der Ukraine traf, war einfach die Ukraine zu diesem Zeitpunkt das größte Landwirtschaftsgebiet, das Renger nun war. Ja, die anderen Gebiete ähm, im Süden Russlands und in Kasachstan, wo heute ebenfalls intensive Landwirtschaft betrieben wird, die man damals noch halbhöchste und steppe, die sind erst in zu Zeit überhaupt kollektiv überhaupt kultiviert worden. Das bedeutet, der, der ukrainische Nationalismus macht aus dem Umstand, dass die Kollektivierung faktisch in der Ukraine stattfand und überhaupt verforderte, eine gezielte anti-ukrainische Politik der russischen Führung oder der sowjetischen Führung. Und dieses BIPOFO ist tatsächlich eine der Grundhypothesen äh, des ukrainischen Nationalismus, aus der dann eben auch ähm, Ukrainische Vertreter heute eine Parallelisierung zwischen dem Color of the World und dem Holocaust ähm, ableiten, unter anderem deswegen, weil angeblich die Zahl der Opfer auch in der Ukraine 6 Millionen betragen hätte. Die Zahlen sind ähm, strittig, äh, aber dass es sehr viele waren, ist, äh, ist, ist nicht zu beschreiben. Und äh, wir sehen ja diese Instrumentalisierung eines vulgären äh, antifaschistischen Bewusstseins, das sich irgendwie auf Holocaust reduziert. unter anderem durch den jetzigen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrei Wenig, der ja ständig in irgendwelchen Medien äh, versucht, die deutsche Bevölkerung ähm, in ein ähm, Schuldgefühl gegenüber den Ukrainern in Anführungszeichen hineinzureden, obwohl ähm, die Ukrainer seiner auch während der Nazi-Zeit, während der Besatzung überhaupt nicht als nationale Gruppe ähm, wahrgenommen wurden, sondern sie waren eine Abteilung des Lags unter Menschen und sie waren verwebt, der Menschen das heute wurde deportiert und ausgehungert und ausgebeutet. Also dieser Bandit und dieser, dieser ganze Diskurs ist auch ähm, ziemlich verlogen. Und ähm, man sollte sich da auch, wenn man so jemanden zu tun bekommt, nicht bis ähm, Boxhorn jagen lassen, sondern sagen, bitte mal, hier, eilt euch hier äh, ein Erbe an, das euch überhaupt nicht zuschlägt. Vielen lieben Dank. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz darauf hinweisen an die Leute, die im Stream sind. Ähm, man kann uns auch Fragen stellen. Ansonsten, ähm, du ist es ja gerade mit dem nochmal mit Andriy Melnik aber auch mit Zelensky angesprochen. Ähm, gibt es denn in der Ukraine überhaupt in irgendeiner Weise ein, ähm, eine historische Auseinandersetzung mit den, mit den Taten der UN, jetzt sei es die M oder die B oder der UPA oder mit der Ko Kooperation mit der Abwehr oder der Wehrmacht im Generellen? Gibt es praktisch nichts, wenn... <lacht> Als vor einem Jahr ossolinski ein deutscher Doktorand vom Goethe-Institut, eingeladen wurde, zu, über seine Dissertation, die äh, diese Zusammenhänge zum Gegenstand hatte, zu diskutieren in akademischen Veranstaltungen, wo diese akademischen Veranstaltungen landesweit von ukrainischen Faschisten gesprengt und diese Ossolinski-Bieber an Leib und äh, bedroht, sodass er zum Schluss also irgendwie. Gäste aus der deutschen Botschaft ähm, geschützt untergebracht werden musste, bis sein Rückflug aus der Ukraine äh, ging. Also eine kritische Auseinandersetzung findet überhaupt nicht statt. Äh, das ist völlig überlagert von dem Aspekt dieser wirklichen oder angeblichen Leiden äh, durch diese durch die Vertonung. Äh, und es ist ein <kühlt> äh, charakteristischer Punkt. Dass unter den äh, Sponsoren des Maidan nicht wenige überhaupt jüdische Oligarchen waren, der bekannteste ist Igor Kalamoisky, der zwar nicht das Bataillon Azov finanziert hat, aber das nicht hinter äh, faschistische Wiedervereinigung was. Und Igor äh, Kalamoisky äh, bezeichnet sich selber als Sünderband der also als Jugendbank der Logis, als Judenband der Anhänger. Also ein völliges historisches Oxymoron, das überhaupt nicht zusammenpasst. Aber in deinem Kopf und dem Kopf der Ukraine passt es offenbar durchaus zusammen. Das heißt, ich auch Selensky, der gegen ukrainische ukrainischen Nazis in keiner Weise vorgegangen ist bisher, hat ja jüdische Wurzeln. Also, das ist eine Situation, die sich mit den Kategorien, die wir aus Deutschland kennen, überhaupt nicht fassen lässt muss da wirklich sagen, da hat der ukrainische Nationalismus sich im Diskurs weitestgehend von seinen Schlacken äh, der, der Kollaborationsfahrt zum Faschismus ähm, lösen können. Das ist heute tabuisiert, wird hochgeschrieben oder überall fast klein geredet. als Kinderkrankheit äh, oder ähnliches. Und ähm, auf dieser Grundlage... Hat es der ukrainische Nationalismus heute geschafft, wirklich ähm, in der deutschen Gesellschaft Pop zu werden? Extreme. ja. So wie ich das so mit den Banderas-Modis jetzt Ja, genau. Ähm, ich weise nochmal darauf hin, der Link für die Fragen ist in der Videobeschreibung ähm, an die Leute aus dem Stream. Mhm. Ähm, genau, dann. Vielleicht noch eine kurze letzte Frage, dass die Leute, die jetzt eventuell den Link im Stream endlich gefunden haben. Ähm, wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen den russischen und ukrainischen Oligarchen oder gibt es da spezielle Unterschiede? Erstmal, erstmal nicht. Außer dass die russischen Oligarchen natürlich potenter sind, weil sie auf eine größere und potentere Volkswirtschaft zurückgreifen konnten. Das ist für uns ein wesentliches Argument, warum die ukrainischen Oligarchen, ihr Herz den ukrainischen Nationalstaat äh, entdeckt haben, dass sie nämlich Ideen dem etwas sind, wohingegen, wenn sie in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Russland wären, würden sie von den russischen Oligarchen oder wären von den russischen Oligarchen aus der Portokasse aufgekauft worden. Das heißt, deren ganze geschäftliche Herrlichkeit war, weil es geht davon abhängig, dass es eben die Ukraine als eigenständigen Staat gab oder gibt. <lacht> Ansonsten haben die halt miteinander Geschäfte gemacht. Ähm, Timoschenko zum Beispiel ist mit irgendwelchen Gasgeschäften in Russland ähm, sehr reich geworden. Das hat, sie, das hat die Leute nie gehindert. Ähm, aber sie wollten schon darauf geachtet, dass sie nie ihrem eigenen Laden bleiben, weil sie da eben relativ wichtig und reich und groß sind. Gegen die in einem gemeinsamen Staat mit Russland einfach über Feralisten gelassen werden. Okay. Dann, da es bisher noch keine Fragen gibt... Ähm ja, würde ich jetzt den... Achso... Entschuldigung, ganz kurz. Die Fragen von unserer Seite würden wir danach machen, nachdem wir den Stream ausgemacht haben, damit die Stimmen nicht online sind. Oder es gibt Leute, denen es egal ist, dass ihre Stimmen online mit auf der Aufnahme sind. Ja? ja. Stream beenden. Nee, also es ist ja Achso, also okay. Nicht. Genau, dann haben wir jetzt eine Frage aus dem Publikum. Genau, was ja auch so ein bisschen Teil des Themas äh, der Veranstaltung sein sollte. Ähm, weil auch so ist ja quasi die ganze Bevölkerung im Donbass ja immer nur unter Pro-Russischen. Ich verstehe ja. das jetzt, wenn wir ist die ganze Bevölkerung in Donbass. also du einfach kurz nachkommen? In Donbass, also. ja, halt ja. Im aktuellen medialen Diskurs wurde die Bevölkerung des Donbass halt in der Regel unter pro-russische Separatistinnen halt subsumiert. Wie schätzt du eigentlich aktuell bzw. seit 2014 die politische Gemengelage in den äh, sogenannten Volksrepubliken Donetz und Lugansk ein? Wer ist da eigentlich an der Macht und welche Interessen werden dort eigentlich verfolgt? Und sind, und sind, da, sind, da, und sind da echte halt äh, Unabhängigkeitsbestrebungen halt noch zu erkennen, wie sie jetzt von progressiveren äh, quasi Unabhängigkeitsbewegungen, sei es jetzt aus Katalonien oder im Baskenland, halt noch kennen? Das ist eine gute Frage, weil das hat sich tatsächlich verschoben. In der Anfangsphase waren äh, die Leute...